Also wie geht's? Eins, zwei, drei. Nein, gekommen. Das sind die Sprachübungen, die ich immer mache, bevor ich ein YouTube-Video drehe, oder? Ja. Okay, Jungs, also. Jungs, wir machen jetzt... Jungs, wir machen jetzt die Crazy Chip Challenge, okay? Haben wir auf der linken Nikki Wimmer mit der Tobias Möser und rechts Michael Ludwig. Kennen Sie schon von einem anderen YouTube-Video. Und wir werden jetzt Crazy Chips suchen und schauen wir mal, wer gewinnt oder Nicky, was ist der erste chip den wir versuchen also wir sind hier im wunderschönen gloria werder resort oder gloria golf resort und wir haben hier überall diese schönen nadelbäume und natürlich kommt es da immer wieder zu unangenehmen situationen am platz wenn man da dicht dran liegt das ist zum beispiel ein klassiker vor dem grün der Baum ist zwar nicht im Weg, aber behindert unseren Schwung und da ist jetzt Kreativität gefragt. Okay, es gibt hier wir sind hier zu dritt, jeder hat einen anderen Schläger dabei. Crazy Chip Challenge quasi. Ja. Das ist die Crazy Chip Challenge und wir geben alles und schauen, wie wir das hinkriegen okay, jetzt. fangt an? Fangt Sie mal an. Also ich habe mich dafür entschieden, diesen Schlag mit einem Loppedge auszuführen. Wir haben da ungefähr grob 12 bis 15 Meter. Und natürlich die sichere Variante wäre auf der Seite rauszuchippen, aber nachdem wir hier versuchen, eine Chip Challenge am, äh, hinzubekommen, werde ich versuchen, das Setup so stark zu verändern, um, um den Ball halbwegs nah an die Fahne zu bekommen. Ich werde das jetzt mal probieren. Baum ist eindeutig im Weg. Eindeutig, Aber es gibt Lösungen. Wir werden das probieren. Not bad. Lass mal liegen so, oder? Ja, okay, alles klar. Näher hin, Kollege. Näher zum, Baum. Näher zum Baum? Ja, ich bin da gelegen. <lacht> Wo? Da oder was? Ja, Nein, da war es draußen. Okay. Das ist sehr nice. Nah. Ja, Stücke Stück geht auf und ja, ich bin weiter drüber angelegen. Wurscht. Geht schon? Also, ich habe mich dafür entschieden, dreist à la Guttenberg die Methode von Michi zu kopieren und zu versuchen, das besser zu machen. Schauen wir mal. Ups. Was sagst du zu dem, huh? Ja, geil. <lacht> Niki, du hast die ganze eigene Idee jetzt, oder? Was ist das? Meine Kollegen, die haben sich für Swatch entschieden, um den Schlag hier auszuführen. Ist schon ein bisschen spät und ich bin immer so gut drauf. Das heißt, ich werde die große Schlagfläche von meinem Treiber ausnützen. Und mal schauen, ob das mit dem auch so gut funktioniert. Okay, richtig? Sind wir zufrieden, würde ich mal sagen. Ja? Okay, cool. War ganz in Ordnung. So, der erste Die Punkt geht an Tobi. Tobi hat den ersten Punkt, ja? Eindeutig, schauen wir mal ganz kurz, wo er ist. Also bitte, das sind wirklich nur 40, 50 cm. Nicht schlecht. Gratuliere. Okay. Es geht zur nächsten Challenge. Challenge. Zur zweiten Challenge. Und zwar, der Ball liegt hier vor dieser Steinmauer. Also die ist schon sehr, sehr prominent hier, muss man sagen. Und Ziel ist, ich mal zu ich mal hin, ist diese Fahne hier. Und ich wünsche euch allen viel Glück, dass ihr die Mauer nicht trefft. Ich gehe in Deckung. Und Tobi darf anfangen. Okay. Ja, probieren wir es. <lacht> Tobi kann dünnen machen jetzt, gell? Gar aus dem Weg. Der Lieder Ist okay. Ich bin glücklich noch am Leben zu sein. <lacht> so, der Schlag vom Tobi. Den hat er ordentlich vorgelegt. Dürfte Form sein momentan. Ich werde mir den gut platzieren, weil wir dürfen legen und müssen nicht droppen. Und wir schauen, dass ich da einen Punkt holen kann auf dem Loch. Take that. Nicht schlecht. Oh. <lacht> Gut, Last but not least. Darf ich mich da jetzt auch ran Die Kollegen haben wieder ausgezeichnet vorgelegt. Ja. Die Tür ist offen für dich. Schauen wir mal. Sie ist natürlich schon steil. Ich weiß nicht. Gibt ein Lobwedge, oder? Ah, yeah. okay, immer zu kurz. So, jetzt äh, kommen wir zum dritten Loch. Ich glaube, das letzte Loch hat äh, Michi gewonnen, gell? Jawohl. Okay. So, jetzt bei diesem Loch haben wir ganz was Witziges. Michi, kannst du dir vielleicht ganz kurz erklären, um was es hier geht, bitte. Okay, prinzipiell haben wir da einen sehr leichten oder Standard Chip, 20 Meter. Jeder normale Mensch würde den direkt spielen. Aber die Crazy Chip Challenge wäre nicht die Crazy Chip Challenge, wenn wir nicht ein bisschen crazy wären. Und wir haben hier eine Steinmauer und versuchen da über die Steinmauer nearest to the pin zu spielen. Naja. Ich bin doch immer leider punktelos. Das heißt, wäre nicht schlecht, einmal einen Punkt zu kassieren und ein bisschen aufzuholen. Ja, super, Green in regulation. <lacht> Dick in the box. Also, der Nicke hat einmal einen richtig guten Schlag gemacht. Wenn ich jetzt noch gewinnen möchte, muss ich mich richtig zusammenreißen. Das ist Matchball, oder? Matchball, ja. Schau mal. Ich spüre schon ein bisschen die Nervosität, wenn ich ehrlich bin. Uh. Ah! Playoff! Nicht ganz außer. Leider nicht ganz am Grün. schade. Okay Burschen, jetzt steht 1-1-1, also jeder hat einen Punkt gemacht. Und das ist jetzt das Stechen und äh, der Piers erklärt ganz kurz, worum es in diesem Stechen geht. Hier, der Sieger gewinnt alles natürlich hier. Also für die letzte Challenge haben wir den Golfschläger beiseite gestellt und uns den Bunkerrechen genommen. Und die Challenge ist einfach, also zur linken Fahne, nearest to the pin, Rauskommen. Schauen wir mal. So, okay, Tobi hat wieder mal sensationell vorgelegt. Er ist aus dem Bunker rausgekommen, das ist schon mega Leistung. Ich bin jetzt am überlegen, ob das die richtige Technik dafür ist. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ob man vielleicht einfach die Rückseite des Rechens nimmt und den so rauslöffelt. Und quasi wie so einen langen Putter den Schlag ausführt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich werde das so probieren, als würde ich den putten. I give it a try. Er muss ja nur näher sein. Ja, kann näher sein, ich glaube schon. Der Michael hat ja schon ziemlich die technischen Varianten ausanalysiert. Ich glaube, ich bin da ganz klassisch dabei, so wie der Tobi bei deinen normalen Bunkerschlag probieren. Weißt du, ja. ja. Bunker. Bunker. Oh, Und wir haben einen Gewinner! Gratuliere Tobi! Michi! Michi. <lacht> so und wir haben einen Gewinner! Michi! Gratuliere! Danke Tobi! Danke! Da, ich sag's noch ein paar Worte vielleicht noch! Ja! Überrascht bin ich nicht! Short Game ist richtig in Form, wie man sieht! <lacht> ähm, Technik siegt über Kreativität und ja, wir gehen jetzt schlafen, Mittagessen, Abendessen. Danke fürs Zuschauen. das musst du auszuschneiden. Mittagessen, Abendessen, schlafen. Ja, also wir haben da, wir bisschen, ein bisschen eine blöde Balllage natürlich, weil da ist unser Loch und da einen Stand einzunehmen, geschweige denn einen Schwung hinzubekommen, ist eigentlich unmöglich. Das heißt, da ist natürlich jetzt Kreativität gefragt. Also ja. du müsst den Baum verwenden. Der Baum ist in dem Fall jetzt unser Freund. Ja. Wir, okay, werden, wir, wir, werden, wir werden versuchen, den Ball vom Baum abprallen zu lassen, über den Bunker und zum Loch zu kommen. Und das probieren wir jetzt aus. Okay, viel Glück. Danke. Okay, okay viel Glück. Also, Bursche, aufpassen. Niki, meinst ernst? Da bin ich hier rüber. Wo ist er? Ah, das hat nicht funktioniert. Nächster? Niki, GPO. Tobi? Wo bist denn, Tobi? Du darfst ein bisschen weggehen auf dem Baum. Das ist urleicht das Es wird gerade diskutiert, ob dieser Schlag gefährlich ist. Ja, Michi fürchtet seine Handgelenke zurecht. Ihr dürft ein bisschen auf dem Baum weggehen. vermeiden zu versuchen. Michi wird seitlich rausspielen, Doppelbogi vermeiden versuchen, ja, sagt er. Tobias, was ist? Probierst, probierst, probierst du? Schauen wir mal. Ja, schaust, schaust mal. Ich bin noch nicht so also ganz überzeugt. Ja, wo du willst, okay? Wo du willst. Okay, aber alle, also alle sind sehr nervös bei diesem Schlag scheinbar, weil der Ball wirklich komplett unkontrolliert zurückkommen kann. Michi ist ganz nervös da hinten. Also das ist wirklich gefährlich. Das, das sind Profis, die das hier machen. Aber war weiter als der vom Niki. Die Fahne ist noch äh, sehr, ja, wie sagt man? Oh, und Michi versucht. Du brauchst im Prinzip jetzt nur einen Top gegen den Baum machen und du gewinnst, weil der längste war, der Beste war bis jetzt ein Meter näher zum Ziel, ne? Du musst es nicht schaffen. Ne? <lacht> okay, Christian, Alter, Christian, grad, das schnell mal raus. Zweiter Versuch, okay? Michi gewinnt. Michi gewinnt die erste Runde. Es war zwar nicht niemand am Grün, aber es war ein guter Versuch. Okay, Niki sagt ja, das ist ein Chip, der auch Sinn macht diesmal. Wir, wir starten das Video neu. Okay, schauen wir mal. Nike, was war das jetzt da? Das uh, wir versuchen hier eine Chip-Challenge aufzubauen und haben den ersten Schlag gegen einen Baum versucht und kläglich versagt. <lacht>